Große Trauer. Hier beerdigt Stefanie Hertel ihre Mutter 67, mit gesenktem Kopf, gestützt von Ehemann Lani, 42, und Vater Eberhardt, 79. Führte Stefanie Hertel, 38, am Donnerstag den Trauerzug zum Grab ihrer Mutter an. Elisabeth Hertel 67, war am zweiten Adventssonntag in ihrem Haus in Ölsnitz verstorben. Ihr Grab ziert ein schlichtes Holzkreuz. Rund 140 Trauergäste waren gekommen. Sie brachten Dutzende Kränze und Gebinde mit, die das Grab wie ein Blumenmeer säumten. Auf dem größten, mit Dutzenden roten Rosen gebundenen Trauergesteck steht geschrieben, Du wirst immer in unserem Herzen sein, in Liebe dein Eberhard, deine Kinder Jörg, Katrin, Andreas und Stefanie mit ihren Partnern.